Nicht wieder drei Teams Gräber im Normalfall. Ja, sowieso habe ich einen Shot dabei. das geht schon. Single Shot, das drei Teams sind drin. Ja, ja. Sandwurf im Süden. Ja. Geil, ich push dich Sprenglanzen, Dude. Da. Ich hab grad schon einer vorbei geglaubt. Hat jetzt. Ah, noch weh. Ja, man, ich hab den mit der Springlanze, den einen, aber ich glaub da noch einer, der ist hinter mir. Leute, Tügi, dreht dich oben, hinter mir. Wer erwischt. Hä? <lacht> ich hab mal Alex erwischt, den Typ. Upsi. Ich hab mich schon einmal erwischt, Alex. Nein, ich Ach hab Tügi so. erwischt. Den. Okay, die zwei sind down. Da liegen drei, drei. Dudes, drei. Was gleich Easy. ausschauen, Alter. Nehmen wir zu dritt, nehmen wir drei Sprenglanzen mit. Hey, ich ja, hab den mit dem Saber erwischt und der ist nicht dritt gegangen, Dudes. Ich hab einen mit der Romero erwischt. Das Ding ist gar nicht so geil. So, drei Sprenglanzen, ne? So, der drei <lacht> Reverends mit das drei Sprenglanzen. Ja, Gegner. Oh. Vor mir. <lacht> ich hab mich umgeschossen mit einer Molten und Gas auf Rösten, wenn die Hey, dann... Rennt das mir entgegen, wer wird fast zum Messer geben. Zu 50% ist der Boss bei euch, yeee. Die sind auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> Was hat denn ihr mit? Ist der Automat mit? Das ist das mein Automat? Das hat ein ja, gutes ja, Das ist drüber. Das ist nicht. Das ist nicht. Das Ich komme da ins da Das Alternativ kannst du da die Schräge holen ich glaube, das geht sogar direkt. Okay. Ja. Wahrscheinlich direkt hier, auf die aufstehe oder so. Ich glaub nicht. Ah, eine ist dort, da ist noch ein Teil. Ich bin angekittert. Oder ist noch eine andere Funktion? Eine ah, ist dort, glaub ich. Eine ist hinter mir. Wieder, Automat. Ich war eine? Automat, nicht los. Wo ist der? Kurz vor Bei mir hat mich gerade mein Messer gekettet, keine Munition in seinem Auto. Und ich habe glaube ich nie... ...hat die... Boah, jeder hat Job, der Automaten ist sicher. Hm. Ah da, da Automat. Wo ist die denn? Uhhh! Oh! <lacht> <lacht> so also schnell lieber Automat aufheben. Null Schuss! Das machen wir erst später. Das nehmen wir erst später mit. Das war doch klar, dass er null Schuss drin sein wird. Wenn... Ja. No ja, der Second Terror, der Ding mit. Braucht ihr eine schwache Gegendiftspritze? Da ist er Hill, ich euch Jungs. Halt einfach... ja. Der H hat halt einfach hier mit einem Ball. Ja, da hab ich, ich schon Es gibt für den Romero Hatchet Drei Schuss okay. habe ich schon Schon sechs Schuss, hab ich noch nicht nachgeladen. Acht Schuss? Uh, sieht immer besser Okay, auch also da drüben waren da nicht auch Mir kommt tatsächlich vor, da waren auch Schüsse Einer ist direkt bei Daron an der Ecke Ja okay, aber da muss ich ja durch Ich gehe davon aus, dass da Leute sind also. so Aber ich hab ja gesagt, da waren Schüsse vorhin. Er schießt zu mir, ja. Er hat mich erwischt. Alter, ich mach den Leiter liegen. Was? Schick dich. Jungs? Ich mein... nee, die kann, der kann retten oder? kannst ich mein, nee, kanns ja. auch nicht. Hey Jungs. Natürlich noch viel weniger als mich, der liegt im offenen Feld. Wo bist du, ja. Also, du? Ja. du kletterst die Leiter rauf, rennst oben ins Haus rein, weil der ist da drin. Da oder da? Alter, ich hab eine richtige Soundbox. Na, da vorne die Leiter. Da die Leiter. Ich glaub damit kommst du auf Close Range. Der hat jetzt zu mir snapt. Das wäre so permanent werden. Äh Bei Müller hat ein Da sind wir weg Hier Eine Ewigkeit später! da Das Ding ist nichts zum Snipen, das sagst du nur einmal. Ich fühle mich da nicht so kompetent auf der Seite. Drei Tage später. Wir sind ja zu euch am Winkel um mich herum. Was schauen die da durch? Ja. Von dem Ding da oder was? Ja. Da ist er, oder? Ja? Da ist ja. Soll ich drucken? Hey Jungs, warum funktioniert das nicht? Heißt... Ich wollte ihn nicht. Ich wollte nicht stresst, aber die wissen glaube ich immer noch nicht, wo du bist, ja. Ja. Was will ich machen, Alter? Ja, ich mach was. Mit dem Ding? So, Schluss. Fuck, Alter. Das ist so komisch mit der Waffe. Hey, das schollt die denn? Du hast da Angst keine Kommunikation mehr. Ja, da Angst trifft es nicht Das Ding ist nichts zum Treffen, jetzt. Geh weiter das Dynamiter? Voll zu früh. Ich kann mir nicht ins Knie schießen. <lacht> oh, ich schieße dich selbst ins Knie. Oh, so. Okay. Okay, so oh, <lacht> ich hab Ich nicht ganz genau gewusst wo die Leiter ist Darunter zu fallen war nicht die beste Idee Na ja, obwohl das mit der Leiter wäre jetzt <lacht> gut gewesen Aber natürlich, sind wir nicht schon ganz gecheckt wo ich bin, deshalb <lacht> <lacht> hey, das ist doch ja, ein wir ja, <lacht> haben halt einfach 12 ein okay Ah ja, da oben ist einer Oh mein Gott Da hinten ist einer ich hab nicht erwischt, ist. Headshot! Wo ist der zweite bei dir? Ah, da vor mir! Da! Na, natürlich kommen auf einmal 3 Zombies hinter mir her. Tot. Ehre. <Mile dizzy> so, die ganze. So, so. So, so. das, <das <Fenster> du Oder der andere in der anderen. Einer ist down. Bin ich dumm oder so? Bin komplett dumm. So ein easy kill des Jahres, ich muss sagen. Ich hab die Dummheit auch nicht erwartet. Bin zu Hause weg. Komm, sticht mich nicht unten? Er schmeißt was. Das andere liebe Was? Oh, ich bin mein. Wo ist denn das? Aber nicht im Was? Ja, moin. Was denn das für eine babu die Bomben? Alles richtig random gespürt. Ich schau mal, bist du da? Nein, gell? Aber schau mal, der Lifehack, oder? Das ist mega Lifehack. Bist du da auf, Phil? Ich Das hab ich schon vorher gesehen, was du gemacht hast. Den kleinen Zimbo da hinstellen, gell? Schau, du musst den Bimbo so rum Ja! Das ist halt echt ein Lifehack. Es ist rot, es ist rot. Oh. Jungs! Ich hab die dümmste Position oh. ever. Oh. Ich bin. Ich bin mein Fassbauer ist losgegangen, es ist noch ein Riff. Weißt du, wo der ist? Von. Ja, die Familie. Drei Wo genau? Da ist einer, ja. Da ist ich er Er ist ein Auto, Wo? Er sieht um Der rät's Oh, die kommt her, ich ist Axe! direkt! What the heck? Alter! Fuck! Axe, wenn du da rechts und gehst und die Tür eine für ich da. So kann ich den Mui anigen. Dort ist eine Tür auf. Tür ist fällt auf na mach die Tür auf und da links kommt was er nach da oben bei mir oder ich gegen bin, oder Franz liegt. Na. Du mir ablöschen! Weg! Alter! Was war das? Es war gleich ja zwei Teams. Echt? Ich weiß das aber ich habe mich besprochen, ich habe immer sicher. Hey, Alter, ich tue jetzt mal Trophy nehmen und im Kreis schauen, Jungs. Hey, glaub ich glaube, wir haben das. Boah, oh yeah, boi. <lacht> das. <lacht> Was? <lacht> What the heck, Alter? die drei.